Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was steht bei einem Moslem hinten am Rolli drauf? Islam. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe euch hat er gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Schaut mal auf mabacher.tv meiner Facebook-Seite vorbei. Und habt eine schöne Woche. Nicht vergessen, lachen macht lustig.